Herzlich willkommen Düsseldorf, herzlich willkommen Merkino. Der Film hier ist 2019 entstanden vor Corona und wir haben uns überlegt, wie können wir mit Mavift den nächsten Schritt machen. Mit Diversity, auch Diversity Management im Unternehmen, wollen wir doch letzten Endes eine Sache erreichen, nämlich ein vollkommen diskriminierungsfreies Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem jeder Mensch, völlig egal welcher ethnischen Herkunft, welcher körperlichen Verfassung, welcher sozialen Herkunft, welchen Bildungsstatus oder mit welchen Merkmalen man auch immer da operieren möchte, sich aufgehoben fühlt, sich toleriert fühlt, sich respektiert fühlt, sich akzeptiert fühlt. Es ist sehr, dass wir zwar auf der einen Seite richtigerweise feststellen können, dass werteorientierte Unternehmen in bestimmten Fällen einen kleinen Vorteil haben, dass sie leichter Zugang haben zu Nachwuchs, dass sie eher Produkte verkaufen können, weil sie eben für bestimmte Werte stehen.